Hi, ich bin Dianne. Ich will euch etwas über exekutive Dysfunktion erzählen. Exekutive Dysfunktion ist ganz allgemein ein Begriff für die Schwierigkeit, Dinge zu tun. Das heißt, Dinge anfangen, Dinge weitermachen und Dinge fertig machen. Exekutive Dysfunktion tritt ziemlich häufig im Zusammenhang mit Autismus, ADHS, aber auch Schizophrenie oder Depression auf, ist nicht auf diese Dinge beschränkt. Exekutive Dysfunktion ist keine alleinstehende Diagnose, das heißt, ihr werdet nicht, wenn ihr zum Psychiater geht, gesagt bekommen, du hast exekutive Dysfunktion, aber es ist vielleicht schon mal ein guter Anhaltspunkt, um sich Hilfe zu holen oder auch einfach Recherche zu betreiben zu dem Thema. Was ist exekutive Dysfunktion? Exekutive Dysfunktion, ich habe schon gesagt, ist die Schwierigkeit damit, Dinge zu tun. Diejenigen von uns, die exekutive Dysfunktion haben und den Begriff nicht kennen, denken auf jahrelang, sie werden irgendwie einfach faul oder kaputt, und verstehen nicht, warum sie so überfordert davon sind, Sachen zu machen. Ein begriffener Zusammenhang ist auch Prokrastination, das heißt, dieses Dinge vor sich her schieben, wobei klassischerweise Prokrastination eher andere Gründe hat, als exekutive Dysfunktion. Also exekutive Dysfunktion hat natürlich auch dieses Dinge vor sich her schieben, aber nicht, weil wir Angst davor haben, diese Sachen zu machen, sondern weil wir es aus irgendeinem Grund einfach nicht hinkriegen und eigentlich gar nicht so richtig verstehen, warum. So wie bei dr Who, da schiebst du mal was einen Tag auf und plötzlich ist es 100 Jahre später und das ist genau das, was bei exekutiver Dysfunktion passiert. Es beinhaltet noch ein paar andere Sachen, dazu werde ich gleich kommen. Es führt für uns oft dazu, dass wir irgendwie stecken bleiben, dass wir Zeug nicht auf die Reihe kriegen und dann irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe kriegen und ah, und was ist jetzt los? Und alles ist furchtbar, gar nichts funktioniert mehr und alles irgendwie wegen einem Zahnarzttermin, den ich verrafft habe. So, also die, dieses, dieses Steckenbleiben ist ziemlich oft ein Teil von exekutiver Dysfunktion. Was gehört zur exekutiver Dysfunktion dazu? Das habe ich eben schon gesagt. Das sind Probleme damit, Dinge anzufangen, Dinge weiterzumachen und Dinge abzuschließen. Die drei Sachen werde ich in der Reihenfolge jetzt durchgehen. Warum haben Leute mit exekutiver Dysfunktion Probleme damit, Dinge anzufangen? Zum einen haben viele von uns Schwierigkeiten, Körpersignale zu verarbeiten, das heißt sowas wie Hunger, Durst oder Müdigkeit und werden entsprechend dann auch Aufgaben, die damit zu tun haben, nicht beginnen, weil wir gar nicht merken, dass es jetzt nötig ist, uns Essen zu machen, weil wir den Hunger nicht realisieren. Ein anderes Problem kann sein, Anweisungen, die wir von anderen Menschen bekommen, zu verarbeiten und uns zu merken. Wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und mir mündlich sagt, was ich machen soll, dann muss ich mir das sofort aufschreiben oder es ist gleich wieder komplett weg, weil ich es mir nicht merken kann. Aber auch wenn wir genau wissen, was wir machen müssen, fehlt uns oft einfach der Startimpuls, das heißt, wir sitzen da und wissen genau, was wir machen müssen, dass wir es machen müssen, wir wollen es machen, aber irgendwie fangen wir einfach nicht an damit. Also weil einfach dieser Impuls ausbleibt, dieses Ich mache es jetzt. Ein weiteres Problem kann die Aufgabenplanung sein. Das heißt, wir schauen uns eine Aufgabe an und sind einfach vollkommen erschlagen davon, weil wir die ganzen Einzelschritte, die dafür nötig sind, gar nicht sehen. Also, weil wir die nicht verstehen auf Anhieb. Die meisten Leute machen das irgendwie automatisch. Also zum Beispiel sowas wie das Badezimmer putzen. Es ist eine riesengroße Aufgabe. Ich muss den Putzlappen suchen. Ich muss das Putzmittel suchen. Ich muss den Eimer suchen. Dann muss ich die drei Sachen zusammen ins Badezimmer bringen. Dann muss ich den Eimer mit Wasser füllen. Dann muss ich Putzmittel reintun. Dann muss ich den Putzlappen nass machen. Und ihr seht schon, die ganze Aufgabe. Das Badputzen ist keine einzelne Aufgabe, sondern die besteht aus hunderten Einzelschritten und für uns mit exekutiver Dysfunktion ganz oft ziemlich schwierig sein, diese Einzelschritte zu sehen, auch bei kleinen Sachen. Schon sowas wie Kaffee kochen hat ziemlich viele Einzelschritte und kann uns auch entsprechend überfordern. Für manche von uns ist es auch schwierig, so diese Auswahl zu treffen, weil es bei den meisten Dingen ja ziemlich viele Möglichkeiten gibt, das Ding zu erledigen. Also, zum Beispiel, das Beispiel Kaffee kochen. Ich kann erst das Wasser aufsetzen, dann den Kaffee in die Maschine schütten, dann kann ich eine Tasse heraussuchen. Ich kann das auch in einer anderen Reihenfolge machen, welche von den 15 Tassen nehme ich jetzt? Und das ist auch sowas, womit halt viele von uns Probleme haben, sich einfach auszusuchen, wie wir jetzt das Ding machen, was wir machen müssen. Das führt dazu, dass wir einfach komplett überfordert sind und auch so wieder diese Steckenbleiben haben. Das heißt, wir machen einfach stattdessen nichts, weil wir uns nicht überlegen können, wie wir anfangen oder wie wir es jetzt genau machen. Ein weiterer Aspekt können Gedächtnisschwierigkeiten sein und auch so dieses Wiederabrufen von einmal gelernter Informationen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich in einer neuen Umgebung bin, eine Sache, die ich bisher immer konnte, plötzlich überhaupt nicht mehr kann. Oder auch wenn ich irgendwas einmal lerne und ich gehe dann in eine neue Umgebung, dann kann ich es nicht mehr. Ich muss es in jeder Umgebung erstmal wieder neu lernen. Also, als Beispiel, eine tolle Person hat mir neulich Stricken beigebracht und dann habe ich das gelernt, wie das geht mit dem Marschmann anschlagen. Ein Tag später war ich bei mir zu Hause und dann konnte ich genau das überhaupt nicht mehr. Das war völlig weg. Also, als hätte ich es nie gekonnt. Dinge weiterzumachen und an Dingen dran zu bleiben, kann aus unterschiedlichen Gründen schwierig sein. Zum einen können es Gedächtnisprobleme sein, dass wir mit einem schlechten Kurzzeitgedächtnis oder Arbeitsgedächtnis ständig vergessen, was wir eigentlich gerade machen, was wir gerade eben gemacht haben und nach jeder kurzen Ablenkung und Unterbrechung praktisch komplett von vorne anfangen müssen, weil der Gedankengang uns komplett flöten gegangen ist. Es kann auch schon für uns von sich aus schwierig sein, einen zusammenhängenden Gedankengang herzustellen, weil wir zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten haben und uns ständig irgendwas anderes einfällt und wir einfach nicht lange am Stück an dieselbe Sache denken können und uns auch nicht so viele Sachen merken können auf einmal. Ein Thema kann auch sein, dass viele von uns leicht abzulenken sind. Das heißt, dass jeder kleine Impuls von außen sofort unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und es ist jetzt nicht nur dass wir ein Problem haben, wenn jetzt Twitter oder Facebook nebenher offen ist, sondern wir können auch schon von der Tischplatte abgelenkt werden. Also, es ist ziemlich hoffnungslos in dem Fall. Ein Thema ist auch Impulskontrolle. Also, dass wir viel zu viele Impulse kriegen, Sachen zu machen und dann im Endeffekt gar nichts richtig hinkriegen. So, Sobald mir irgendwas Neues einfällt, muss ich unbedingt jetzt das zuerst machen oder ich versuche fünf Sachen auf einmal zu machen und es funktioniert halt überhaupt nicht. Im Gegenteil kann es aber auch sein, dass wir überhaupt nicht merken, wann wir irgendwas unterbrechen sollten, sondern einfach immer weitermachen und immer weitermachen und immer weitermachen und irgendwie gar nicht den Impuls kriegen aufzuhören. Also es ist bei verschiedenen Leuten alles unterschiedlich, kommt auch ein bisschen auf die Situation an. Aber das gehört alles dazu und das macht uns natürlich auch entsprechend alles schwierig. Dinge beenden und abzuschließen ist für uns schwierig, weil wir zum einen oft Schwierigkeiten damit haben, Dinge aufzuhören bevor sie fertig sind, das heißt wir machen immer weiter und immer weiter und immer weiter, weil wir auch wieder da den Impuls zum Aufhören nicht kriegen. Ein anderes Problem kann sein, das ist ziemlich genau das Gegenteil, dass wir wegen unserer Gedächtnisschwierigkeiten oder Konzentrationsschwierigkeiten ständig Dinge anfangen und aber unterbrechen, bevor sie wieder zu Ende sind. Das heißt, wir haben 15 angefangene Projekte und keins davon ist fertig. Aufgaben zu wechseln ist natürlich das Allerschlimmste, weil dafür muss ich erstmal eine Aufgabe beenden und dann muss ich eine neue anfangen. Das heißt, es ist super schwierig von einer Aufgabe auf die nächste zu wechseln. Und das ist entsprechend auch kräftezehrend. Also wie ihr gesehen habt, ist exekutive Dysfunktion ein ziemlich umfassendes Thema und entsprechend bestimmt es für viele von uns auch unseren kompletten Lebensablauf oder Teile davon oder beeinflusst es zumindest ziemlich stark. Also es ist nichts, was man in der Ursache beheben kann, das heißt es gibt keine magische Pille, die man nehmen kann und plötzlich ist die exekutive Dysfunktion weg. Die Stärke der exekutiven Dysfunktion kann natürlich abhängig sein von äußeren Umständen, vom Stresslevel, vom emotionalen oder gesundheitlichen Zustand und vielen anderen Faktoren. Und genauso kann die Umwelt, das Verständnis und die Unterstützung durch andere Menschen auch die Beeinträchtigung durch exekutive Dysfunktion stark verringern. Für verschiedene Leute sind verschiedene Teile von exekutiver Dysfunktion schwieriger. Manche Leute haben mehr Schwierigkeiten damit, Sachen anzufangen. Manche haben mehr Schwierigkeiten damit, Sachen abzuschließen. Manche haben mit allem davon Schwierigkeiten. Also, das ist ein ziemlich uneinheitliches Ding, das für viele Leute einfach ganz anders funktioniert. Wir Leute, die unter exekutiver Dysfunktion leiden, haben oft Probleme damit, einen Haushalt zu führen, Einkaufen zu gehen, Körperpflege zu betreiben. Wir haben oft Schwierigkeiten in Schule und Studium, weil wir es nicht hinkriegen zu lernen oder Zeug nicht rechtzeitig abgeben, weil wir Termine verpeilen. Wir haben oft Probleme auch mit Ämtern, mit Rechnungen, weil wir Zeug nicht rechtzeitig auf die Reihe kriegen. Wir haben oft auch Probleme damit, Freundschaften zu halten oder in, im Beruf zurechtzukommen oder natürlich auch mit Hobbys und anderen Sachen. Also ist beeinflusst wie gesagt einfach unser ganzes Leben und beeinträchtigt jeden Bereich von unserem Leben. Es gibt natürlich auch einige Sachen, die bei exekutiver Dysfunktion helfen können. Zum einen Listen und Notizen. Also To-Do-Listen können helfen zum Beispiel einen Überblick zu schaffen, was ich jetzt eigentlich alles noch machen muss. Aber ihr kennt es ja, die werden dann halt länger und länger und länger und länger und länger. Aber kann trotzdem helfen, einfach immer mal wieder eine Liste zu machen und hoffentlich oh, schaffen wir dann das meiste davon zumindest. Notizen generell können auch helfen, auch wenn ich in einer, in einer Aufgabe plötzlich unterbrochen werde, kann es mir dann helfen, Notizen zu haben, was ich bisher schon gemacht habe. Es kann natürlich auch mit den Gedächtnisschwierigkeiten he helfen, weil ich einfach durch die Notizen wieder zurückbefolgen kann, wo ich gerade eben war. Diese Anfangs- und Endimpulse, dass wir eine Aufgabe anfangen oder beenden sollten, können wir zum Beispiel durch Timer bekommen oder durch Alarm auf dem Handy oder so, oder Erinnerungen generell. Was mir auch stark hilft, sind Routinen. Das heißt, wenn ich immer weiß, ich mache genau diese Sache immer nach der Sache, dann fällt mir viel leichter, diesen Impuls zu bekommen, weil es praktisch schon automatisch geht, wenn ich da eine Routine habe. Routinen können auch mit diesen Ausfallproblemen helfen, wenn ich nicht weiß, wie ich genau jetzt eine Sache machen soll, dann lege ich mir eine Routine dafür zurecht, dann mache ich das immer genau so und das hilft dann halt schon ziemlich, ziemlich stark. Medikamente sind natürlich auch ein Thema, was echt gut helfen kann. Manchen Leuten hilft es halt auch überhaupt nicht, das ist ziemlich unterschiedlich. Es ist keine Magie, es ist keine Hexerei, also Medikamente können helfen, müssen aber nicht, aber... Ist vielleicht einfach mal ein Versuch wert. Ein anderes Ding, was helfen kann, ist, dass mit diesen Einzelschritten überlegen, das wird ziemlich oft gesagt, eine Aufgabe in Einzelschritte zerlegen. Das heißt für mich aber auch, dass ich nicht alles diese Schritte auf einmal machen muss. Ich kann mir nicht jetzt vornehmen, das Bad zu putzen, sondern es ist für mich schon viel, wenn ich jetzt das Waschbecken putze. Also einfach kleine Sachen, wenig auf einmal machen, möglichst weit zerlegen, unter Umständen auch einfach bewusst überlegen, wie die Schritte jetzt funktionieren, wenn es nicht automatisch kommt und einfach auch sich nicht überlasten. Das ist, weil unter Stress oder unter Überlastung nimmt die exekutive Funktion halt ziemlich rapide ab und das heißt, weniger ist in dem Fall manchmal wirklich mehr. Allgemeines exekutive Dysfunktion für viele Leute eine ziemlich starke Behinderung in dem Sinne, dass sie uns daran hindert, Dinge zu tun, die wir tun wollen oder müssen. Exekutive Dysfunktion und die Stärke davon sagt nichts über eure Intelligenz, über eure Kreativität oder über euren Wert als Mensch aus. Ihr seid nicht einfach nur faul. Wenn ihr faul wärt, dann wüsstet ihr das. Weil Faulheit ist die bewusste Entscheidung, was nicht zu machen, das ich machen könnte. Aber in dem Moment, wo ich zwei Stunden lang heule, anstatt die Post wegzubringen, ist es keine Faulheit mehr. Das ist ganz klar, dass ich das mir nicht selber ausgesucht habe. Insofern braucht ihr euch dafür nicht zu schämen. Das ist eine Störung, für die ihr nichts könnt. Das ist eine Behinderung. Das könnt ihr auch so sagen. Es ist eine Behinderung. Und deswegen versucht es in den Griff zu kriegen, wenn ihr könnt. Aber es ist nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert, weil ihr könnt dafür nichts. Ihr könnt jedes Register ziehen, ihr könnt Ausreden erfinden, ihr könnt heulen, so viel ihr wollt. Es ist egal, wie ihr es macht, Hauptsache, ihr kriegt so hin, dass es für euch am besten funktioniert. Und ihr seid deswegen keine schlechteren Menschen. Viele von uns haben echt Probleme damit, das zu rechtfertigen. Ich habe schon am Anfang gesagt, wir finden uns oft faul und wir kriegen das auch oft von anderen gesagt. Aber der Punkt ist, wie gesagt, wir können nichts dafür. Und deswegen fühlt euch nicht schlecht. Ihr seid nicht allein damit. Für die von euch, die sich das Video angeschaut haben, obwohl sie sich überhaupt nicht darin wiedererkannt haben, gut, dass ihr zugehört habt, ähm, nehmt rücksicht auf uns, wir können nichts dafür, nehmt es uns nicht übel, dass wir Zeug nicht auf die Reihe kriegen. Das ist einfach wie wir sind und wenn wir es ändern könnten, würden wir es machen, aber wir funktionieren halt normal nicht so. Dann vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch ein bisschen geholfen und Sorry für mein ewiges Rumgezappelt, aber sonst würde ich das Video überhaupt nicht hinkriegen. Insofern, ciao.